Am Anfang lässt es gar nicht so kalt, aber jetzt so langsam. Ja, ja, es wird immer kälter. Okay. Ja. Ja. <laughs> I study at the Bois Hochschule für Technik. Uh, I recently uh, have done my anmeldung, registration for my uh, where I live and uh, my visa is ending on uh, 30th of March. I'm going back home uh, next week, so I have to you know, extend my visa. Okay. The problem here is that you have to, as you see, it's three o'clock in morning four, four now. Yeah, we've been waiting here since two, uh, just to get a number and then wait again for three, four hours more and yeah, so that we can go through with the visa extension. Wenn man nach Deutschland kommt für das Studium, also es gibt viele Sachen, die man regeln muss, nicht nur an der Universität, aber auch, ähm, weiß nicht, persönlich, man muss sich in der Stadt anmelden, man muss sein Visum beantragen und ähm, das ist manchmal sehr schwierig, überhaupt äh, rauszufinden, was der richtige Anlaufstelle ist, äh, wo man sich beraten lassen kann. Und ähm, ja, da habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass in der Ausländerbehörde, wenn man nicht alle Unterlagen dabei hat oder etwas nicht klar ist an Informationen, dass manchmal man nur weggeschickt wird und man gar nicht erklärt bekommt, warum das jetzt nicht richtig ist oder ja an wen man sich wenden kann, um die Probleme zu lösen. Und ja in diesem Fall war der deutsche Sprache sehr hilfreich und ich glaube ja, wenn man das nur auf Englisch machen würde, dann würde das sogar noch schwieriger sein. You can lose many time to make application to make extension for a visa in Germany. But uh, sometimes if you want to take an appointment, if you don't find an a, a appointment online, they oblige you to go in 1 uh, one, one a.m. Early morning. You go wait. Maybe now we are, that's the winter. That's very difficult sometimes. This reality is very difficult for foreign students. You can wait. 6-Hour, hour, hour get an Appointment Ich bin wirklich überrascht, weil ich, ich, ich wusste nicht, als, dass ich war hier schon als Studentin war. Ja? Hier in Berlin. Ja, hier in Berlin und dann Doktorandin. Zwei Unis habe ich hier abgeschlossen, jetzt Doktorandin. Ich wusste nicht, dass ich jetzt so viele Probleme habe. Mhm. Registrierung und ich weiß nicht, was noch, noch ich noch zeigen muss. Ja? Ich muss viele Kontakte, alles, alles was ich habe, muss ich jedes Mal das Gleiche zeigen. Es ist frustrierend und die Konditionen freezing, It's quite cool hier. And I need to miss my class too, because I think I'll get free by 10 or 11, I'll definitely miss my class. Wenn man äh, so viel hier steht und plötzlich doch äh, mit viel Kontrolle, also noch zwei, drei Kontrollen muss man da im Gebäude haben. Also hier einmal Papiere zeigen, oben zweimal Papiere zeigen und erst danach kriegt man die Möglichkeit, äh, mit den Beamten zu sprechen und das dauert normalerweise sehr kurz, klar, viele Menschen sind da, äh, verständlich und äh, schließlich, das G Gespräch endet sehr schnell, nämlich äh, auf Wiedersehen, kommen Sie nächstes Mal, hier fällt ein Koma. Ja. <lacht> Kann ich irgendwas helfen? Äh, noch Die Beratung am Anfang ist, ist null. Diese schlechte Beratung am Anfang. Dadurch verlieren viele Studierende mindestens zwei Jahre. Sage ich mindestens zwei Jahre. Wer ist vor dir eine Sozialberatung, Diplom? Sie hat Diplom sozial gearbeitet, sie spricht Hochdeutsch. Und dann fängst du erst mal, sich vorzustellen, das klappt auch nicht so gut. Und nach zwei Minuten ist sie ungeduldig, weil sie dich nicht sowieso versteht. Sie war noch nie im Osla, im Osterhalb, auch wenn sie im Osterhalb gewesen ist. Sie war noch nie in Afrika oder so. Sie war vielleicht in Spanien und das war schon ziemlich anstrengend für sie. Also sie hat keine andere, keine richtige Erfahrung gemacht. Und dann fängst du mit deiner komischen Deutsch zu reden und dann sagt sie auf einmal, Entschuldigung, ich verstehe nicht, was sie sagen. Oh Gott, also dann ist man, ist man, also ab diesem Moment kann man nichts mehr sagen. Kann man nur sagen, also kann man nur so schnell wie möglich die Tür wieder suchen oder so, sich schneller umdrehen, damit man, weil diese, Sozial diese Beratung am Anfang, das fehlt einfach. Als ich hier in Deutschland gekommen bin, es war niemand, um mir zu sagen, du musst dich äh, auf der, äh, in den Rathaus vielleicht anmelden, du musst dich äh, auf der Ausländerbehörde anmelden. Also ich habe immer was äh, erfahren, aber ein bisschen spät. TEFA steht für Tech Energy for Afrika äh, und das ist äh, ein Studierenderverein. Äh, das ist der, äh, äh, es besteht aus, äh, aus Studierenden aus, aus Berlin, aus Brandenburg und aus Potsdam, also eigentlich in Brandenburg. Ja. Und wir sind einfach auf die Idee gekommen, ja, dass wir parallel zu, unsere, zu unserem Studium hier in Berlin einfach was auch für, die, für, für Afrika auch setzen. Nee. Ich hier in Deutschland gekommen, weil ich äh, studieren möchte. Da ja. habe ich keine Ahnung, wie ich, wo ich anfangen soll, wo ich gehen soll. Und haben wir erstmal äh, eine ein erstes äh, Projekt vor. Die läuft gerade. Das ist so eine Beratung äh, über, über Geflüchtete hier in Berlin. Und es wäre eine sehr gute äh, Herausforderung, wenn TEFA, also dass wir uns einfach diese Angebot geben, nicht nur für Flüchtlinge, um, aber, sondern auch für die neu angekommenen äh, Studierenden. We can say today, Student from global south, who come make the study or the uni also university in um, in Germany. Today, these students, they have a good competence. They have a good potential. They have a very good international experience. Also, ich glaube, dass. Um dass ein Austausch äh, zwischen internationalen Studierenden und deutschen Studierenden ganz äh, wichtig ist, auch für globale Schwierigkeiten. Man hat dann ein, ein besseres Bild, was für bestimmte Zusammenhänge es bestehen, was für Auswirkungen ähm, manche Entscheidungen haben, ähm, jetzt nicht nur auf Europa, aber auch in, in den Ländern, wo das vielleicht am meisten wirkt. Äh, zum Beispiel in Bezug auf äh, Klimawandel. Äh, viele Studierende kommen ja aus der Region, die wirklich äh, davon betroffen sind. Und ich glaube, da kann man so eine, ja, eine globale Perspektive über, über bestimmte Konflikte, man kann besser äh, darüber sprechen, besser überlegen, was für Möglichkeiten äh, es gibt, äh, diese zu lösen oder zu verwandeln. jetzt ja, ja, is ja, uh. ist was ist nicht die Alten in eine vision hier um zu studieren deutschland profiteur von unserer Gewissen, Intellektual unsere junge ähm, volke kommen hier, hier und deutschland hat auch diese möglichkeit die sprache wirklich weiter zu entwickeln weiter zu leben wir sprechen die deutsche sprache also wir helfen die deutsche sprache weiter zu leben das finde ich wirklich super ähm und ich glaube auch, dass ähm, internationale Studierende, die hier in Deutschland sind, auch ähm, immer neue Perspektive sammeln und neue Ideen, die dann auch in der Heimat äh, einsetzen können. Und zum Beispiel, mit, ähm, es gibt ja verschiedene Projekte von, von den Studierenden ähm, auf lokaler Ebene, die wirklich erfolgreich sind und auch ähm, vielleicht leichter zu organisieren sind, weil auf, auf ihnen kleine Ebene sind. Heute feiern wir dann so die Weihnachtsfeier von Alwin FV. E die Idee, einen internationalen Verein für internationale Frauen dann so zu gründen, es ist hier schon seit einem Jahr. Am Anfang waren wir dann so speziell für internationale Studi Studentinnen wollten wir dann den Verein gründen, haben wir uns mal gedacht, okay, wir werden dann nicht ewig studieren, dann wäre auch interessant dann so internationale Studentinnen und Berufstätige dann so zu betrachten. Unsere Ziele sind erstmal, also unsere erste Ziel, wir wollen die harme Bedingungen für ausländische Frauen verbessern. In, egal in welcher Situation, wir wollen einfach eine Verbesserung bringen. An die Uni zum Beispiel, als Studierende mit Kind zum Beispiel, wollen wir als Arwin für Studierende mit Kind, solche richtige Angebote auch anbieten. Wir wollen diese Studierende wirklich begleiten. Sie sollen wirklich spüren, dass jemand da ist. Und konkreter, wir wollen nicht mehr abstrakt arbeiten. Und äh, wir wollen auch... Ähm, diese Talente, weil viele afrikanische Frauen, viele, also Frauen aus dem globalen Süden, sind talentiert. Sie haben so viel Talent. Wir wollen die Solidarität stärken. Was kannst du, was kann ich? Dann bringen wir das zusammen. So wie eine schöne Topf, ja, diese Eintopf, die hier in Deutschland gemacht wird. Hier übrig etwas, ein Stück, ich bin heute die Schwiebel, du bist meine Kartoffeln und so weiter und dann am Ende wird das wirklich super schön. Und I win, deswegen habe ich mir gesagt, das soll I win sein. Ich gewinne, egal in welchem Sinne. Ich sage immer, auch wenn nach einer schlechten Erfahrung gewinnt man immer etwas. Entweder gewinne ich oder lerne ich, sage ich immer. Ich verliere nie. Und deswegen an Wien es hat dieses Ziel, dass die Frauen immer diese positive, also diese positive Gedanken beibehalten. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist so Netzwerke von internationalen Studierenden zu unterstützen und die zu verbreiten weil wenn man im Studium anfängt und man da alleine steht, man ist ziemlich verloren. Und ich glaube, es ist schon sehr hilfreich, wenn man sich mit den anderen Studierenden austauschen kann und herausfinden kann, wie man sich Hilfe sucht oder wie man besser lernen kann, wie man bestimmte, weiß nicht, bürokratische Hürden umgeht. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, ein Dialog zu fördern zwischen internationale Studierenden, aber auch äh, zwischen deutschen Studierenden und man so ähm, ja, Austauschmöglichkeiten anbieten sollte.